Hallo und willkommen zurück zu The Legend of Zelda Wind Waker. Die Im letzten Part haben wir ähm, mit der Tantopischen Wasserquest angefangen oder mit den verdorrten Bäumen, die durch Tantopisches Wasser blühen, bei den ganzen Crocs. Und ja, die ersten fünf haben wir schon besucht von acht und heute müssen wir ähm, die letzten drei natürlich noch machen, wer hätte es gedacht. Und dafür gehen wir als erstes... Ähm, Jetzt Gehen wir wieder zum Turm der Götter, wir müssen ja, wir müssen zum östlichen Feenkordial nämlich Und da uns oder da das Wasser hinbringen dann Und dann haben wir eigentlich auch schon den größten Teil hinter uns Wir müssen nämlich jetzt Zum östlichen Feenkordial, das ist Nördlich ich weiß noch nicht, in welche Richtung ich gerade fahre. Ist nämlich die falsche Richtung. Wir müssen nämlich hier entlang. Oh yeah, die Musik, sie ist geil. So, das Feenkordial, wo ist es denn? Ich da ist es. Ich sehe es schon. Perfekt. Das können wir gut gebrauchen auf jeden Fall. Hm, hm. Da. Und ja, ich entschuldige mich für die Hintergrundgeräusche, Leute. Ich versuche so gut wie möglich in der Nachbearbeitung irgendwie raus äh, zu filtern. Ähm. Aber es ging gerade leider nicht an. Das tut mir ein bisschen leid. So, ähm, Ich werde definitiv das hier noch bergen. Ich weiß nicht, was es hier gibt. könnte ich glaube gibt es hier nicht ich weiß noch nicht genau so hier vielleicht ja hier ist es das ist die Truhe dum dum oh yeah dum und 20 Rubine. Also Rubine kriegen wir auf jeden Fall ordentlich zusammen. Ja, und hier ist natürlich auch der nächste Krog. Und ich will diesmal nicht vergessen, wie auf ich, ich Tusk oder wie auch immer die Insel ist. Das ist da, dass ich ihn auch fotografieren muss, den ähm, Krog. Ich glaube, den Krog habe ich aber sogar. Egal, ich fotografiere ihn zur Sicherheit nochmal. Da muss ich nicht mehr nach den Krog suchen und. An sich habe ich dann auch die Crocs hinter mir. Es fehlen nämlich nur noch die Crocs als Lichtbilder. Also 6 von 8 Crocs habe ich ja. 6 äh, von 8 Crocs fehlen mir ja. Ähm, Markus zum Beispiel habe ich noch einen anderen. Ich glaube, das ist Payenus. Das ist der Typ, der ähm, in der. Wie heißt es? In dem Medizinladen ist. So, wir müssen wieder unsere schöne unseren schönen Kanon spielen und zwar müssen wir ja, zu Tingles Insel würde ich sagen die beiden ähm, nächsten kommen eigentlich jetzt alle auf einen Schlag ich, ich kann jetzt eigentlich direkt dann die ganzen äh, Tingles oder Tingle und seine Brüder hier fotografieren auf der Insel es gibt ja auch noch irgendwie ein Herzteil ich weiß aber nicht wie aber ich glaube ich mache jetzt erstmal ähm hier den Kram. Ich sollte dafür nur in die richtige Richtung. Oh mein Gott, war es knapp. Hilfe. Das war echt ein bisschen eng gerade. So. Wir müssen noch genau zwei ähm, Crocs erreichen. Und die sind eigentlich nahe beieinander, muss man leider sagen. Oder was heißt leider? Eigentlich ist es ja ganz gut. Das hilft uns eigentlich nur, warum sage ich leider, ich weiß es nicht. Ja, und ähm, ja, Mutter-Kind-Insel ist das Ziel hier. Ihr wisst ja, auf Mutter-Kind-Insel, da gibt es einen Teleporter, Wir wisst ganz genau, dass das ins Innere der großen Insel führt und genau da bringt uns das ja nichts. Wir haben das ja schon bei der Handelsquest gesehen hier. Für die Stadtverschönerung. Und warte, komm, gib mal... Du hast wieder keinen Schleim, schade. Ich würde gerne dem Baum hier Wasser geben. So. Jetzt funktioniert auch der wieder. Hallo? Warum hat das nicht geklappt? So, jetzt. Keine Ahnung, warum es nicht funktioniert hat. Dabei habe ich ihn eigentlich anvisiert. Ähm, ein Bild. Das passt. Können wir jetzt eigentlich weiter zum nächsten Einer ist noch in Not, das wissen wir Und jetzt müsstet ihr bedenken Ihr hättet jetzt auf dem auf dem Gamecube, hättet ihr jetzt noch Zwei Minuten Zeit, die Mission abzuschließen Zwei Minuten Hättet ihr noch in der Theorie Zeit Und das ist dann recht wenig Und ja, ich nehme jetzt Wenn schon auch das hier mit Ich schnapp mir das jetzt schon, was hier ist weil bei 12 Minuten, äh, Minuten, die ich jetzt noch habe, zum Glück, kann man ruhig noch was mitnehmen. Dann und es gibt hier ein 200er Rubin. Und das ist echt super, weil wir so ganz, ganz viel Kram kriegen können. Und ja, wir müssen jetzt eigentlich nur noch nach Norden. Und zwar zum Eiland des Sternenstaubs. Da haben wir, glaube ich, zum ersten Mal einen der Crocs getroffen. Als wir von der Wurschen Bastion äh, zurückkamen, da habe ich mir ja ein bisschen, ein bisschen durch die Gegend gekusst, habe ein paar Inseln neu ausgefüllt und darunter äh, zählt auch das Eiland des Sternstaubes. Und hier haben wir, glaube ich, auch ähm, eine Schatzkarte bekommen, die es nicht im Original gibt, soweit ich weiß. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Egal, der Part ist schon ein bisschen länger her. Ich glaube, es war so was so um ein paar 30 herum oder so. Also wirklich schon lange Oh mein Gott, was passiert denn hier? Hilfe. So, und wir kriegen auch von den Crocs ein, Her ein Herzteil, nämlich für die Quest, soweit ich weiß. Ähm, es gibt nur keinen genauen Punkt, wo man die kriegen kann, weil man kann ähm, das Herzteil an jedem Croc bekommen, nämlich bei dem Croc, ähm, dem man als letztes hilft. Und in unserem Fall ist das hier auf dem Eiland des Sternenstaubs der Fall. Oh yeah. Wow. Alter. Und der Warum wächst der denn jetzt auf einmal? Weil alle anderen schon gepflanzt worden sind. Das macht keinen Sinn, aber okay. Und das Herzteil erscheint. Oh yeah. Das Herzteil. Rede ich mal mit dir. Werde freuen. Sieh doch nur, wie sich der Baum hier wieder aufgerappelt hat. Ich glaube, der ist jetzt richtig glücklich. Ich danke dir wirklich vom ganzen Herzen. So, ähm. Die Insel haben wir an sich schon erforscht. Das wisst ihr ja. Habe ich auch schon gerade erzählt. Wo ist unser... Da hinten ist unser König. Dum, dum. Und da wir das jetzt hinter uns haben, können wir bald eigentlich schon... Wir können theoretisch das bald schon auf Schatzkartenjagd gehen und auf äh, triforz Ich weiß noch nicht, wie ich es machen werde. Denn ihr wisst ja auch, ähm, wir haben... Ja... Das hier richtig? Ja. Ähm, wie ihr wisst, gibt es ähm, ja auch noch Herzteile, die wir auch noch holen müssen. Ich weiß noch nicht, ob ich erstmal die Herzteile alle hole. Es sind auf jeden Fall einige und die nehmen zum Teil auch echt viel Zeit in Anspruch, muss man leider sagen. Und hier sind zwar Rubine. Ähm, Dann kann ich jetzt theoretisch Island Stalagmitica, da Was waren da nochmal? Da brauchte ich, glaube ich. Eine Puttbruchfrucht. War das das? Ne, ich brauchte eine andere Schatzkarte. Oder? Ja, die zweite Schatzkarte. Dann kann ich hier nämlich ähm, noch drei Herzen. Habe ich bei Alan schon Mythica schon mal ein Herzteil geholt? Ich glaube ja. Das werde ich gleich auch noch überprüfen. Falls ich das nicht habe. Auf jeden Fall gibt es da noch was. Oh, war das knapp. Bei Einlandstelle Gmitica gibt es ja drei Herzteile. Eins habe ich ja, denke ich, wie schon gesagt, von einem Wachposten geholt. War es, glaube ich. Aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Kann auch sein, dass ich da falsch liege. So, wir können jetzt nochmal bei der Mutter-Kind-Insel vorbei. Wir können eigentlich recht viel jetzt abschließen auf einmal. Das ist eigentlich recht angenehm. Dann können wir eigentlich auch gleich noch zu Tantopia, die... Crocs abgeben Und uns vielleicht noch ein neues legendäres Lichtbild holen Weil ich werde jetzt erstmal ähm, Bei Terry das Herzteil kaufen Ich muss noch ein bisschen ablenken, sonst komme ich nicht in die richtige Richtung Und sobald ich das habe, dann müssen wir mal echt gucken, was wir machen können. Also wir haben nicht mehr viel zu tun. Wir haben vor allem lange Quests noch vor uns Also wirklich lange Dinge. Davor habe ich ein bisschen Angst. Was heißt Angst? Aber es, es dauert halt ewig. Es dauert halt ewig. So, da ist eine Schatzkarte und da ist das ist Schatzkarte Nummer 2. Und da gibt es nämlich ein Herzteil drin. Oh yeah, schauen wir mal rein. Und das nächste Herzteil. So gehen wir zu Terry, holen uns direkt das nächste. So ey Terry, ich hab Geld. Das gefällt dir doch. Und er hat keine Popo. Der will mich verarschen. Dann gib mir mal das Herzteil für 95 Rubine, Alter. Thank you, Alter. Okay, eins fehlt uns noch, äh, eins fehlt uns noch für ein nächstes Herz. Boah, also uns fehlen noch 13 Herzteile, das ist auch noch mal was. Er hat Elixier, ich will aber gerne, dass er eine Puttbruchfrucht hat, weil ich brauche glaube ich zwei, drei Stück noch für Herzteile. Okay, er will es nicht anbieten, weil das wahrscheinlich dieser total krasse Terry ist. Keine Ahnung warum. So, hier ist irgendwo ein Wachturm. Ich bin mir sicher, dass ich den schon untersucht habe. Kann aber auch sein, dass ich falsch liege. Hier sind mehrere kleine Dinge und man kommt, glaube ich, nur auf eins rauf, das mittlere. Ja, weil ich soll alle Kanonen wegschießen, stand da. In meiner Informationsliste. Boah, oh. Okay, es wird wieder hell. Äh, auffassen. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich in so einen Wirbelsturm gerate. Eigentlich kann er mich nicht wegwehen. Weil das ja kein weil Zyklus, der ja an sich tot ist. Oder was, Cephos? So. Eine Truhe erscheint. Gibt es hier ran irgendwie Schussteile? Da, da, da Nee. Nur noch am Großen. Da, da, da Komm schon. Ah, perfekt getroffen. Geil. Äh. kriegt die Kurve. Boah, wow, man sieht echt gerade schlecht aus der Position. Komm schon. Und jetzt erscheint da oben noch eine Kiste. Ich frage mich nur ein, ach warte, ich weiß nicht, wofür die Wörbelstimme da sind, damit ich auf die anderen Inseln komme. Denn wir können ja nur auf die In auf die mittlere gehen. Das ist recht einfach. So, das ist Wasser, ist eigentlich irrelevant, das brauchen wir eh nie wieder. Keine Ahnung, was ich damit jetzt soll. Egal, wir haben es halt. Warum nicht? immerhin etwas. So. Hm. Ja, ein paar Gegner. Hier ist auch noch eine Truhe. In einer der drei Truhen muss es sein. So. Hm. Ja komm, ich kann eigentlich die Truhe aufmachen. Ich wollte jetzt eigentlich fast schon die Truhe nicht aufmachen. Keine Ahnung warum. So. das problem ist ich weiß nicht wann ich abspringen muss ich würde sagen jetzt ist ein guter zeitpunkt Oh, ich habe wenig mana äh. ja toll Mag mir jetzt nicht dass es am mana hängt wieder mal wieder dass ich kein herzteil holen kann das ist halt echt nervig und da ist eine kugel auf dem meer die kann ich ja super erreichen leider naja ist eh nichts wichtiges drin eigentlich. So, nochmal. Alter, wenn das hier kein Mana ist, weiß ich auch nicht mehr. Hier ist Mana. Pff, ist wenig. Wobei, damit habe ich eigentlich kaum Mana zur Verfügung Okay. Ich hoffe, ich komme damit einfach rüber. Oder ja, man braucht nicht mal den Wind. Aber beim anderen auf jeden Fall. tschüss mit dir, War weg mit dir. Noch Nochmal Mana. Gib mir mehr Mana. Bomben, ja, ist nicht ganz das, was ich erwartet habe. Mana, endlich. Geil, okay. Sollte reichen. Ich weiß noch nicht, wo ich jetzt das Herz kriege. Den Goldfeder? Okay, die kann ich gebrauchen. Davon brauche ich das, glaube ich, noch zwei. Dann sollte das eigentlich passen. So, ich schwimme aber auch jetzt, damit ich auf jeden Fall genug Mana habe. Weil sonst komme ich jetzt nicht mehr an Mana. Und wenn ich jetzt kein Mana benutze, kann ich zumindest ganz viele Versuche hier machen, um an den an die Kiste zu kommen auf dem großen Ding. Wo ich dann wo dann auch wahrscheinlich das Herz ist, weil hallo, es ist am schwersten zu erreichen. Es muss eigentlich das Ding sein. da So, und da brauche ich auf jeden Fall den Wirbelsturm. Dum, dum. Das ist so eine Sache, man weiß halt nicht, warum man abspringen muss. Ich... Oh, fuck. Der Wind stimmt nicht. Oh, nö. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht so viel Mana verbraucht. Wie gesagt, ich komme nicht mehr an neues Mana. Ab sofort. Dum. Aber es müsste sich sicherlich hier um das Herz handeln. Ich glaube nicht, dass ich das schon habe. So. So, dann geh mal genau in die andere Richtung. Es ist genau in die falsche Richtung, der Wind. Komm schon. Komm schon. Perfekt. Jetzt schnell in die Richtung. Komm schon. Sag mir jetzt nicht, dass das nicht reicht. Aha! Bam! Bum! Oh, Alter! Okay. Da kommt von hinten einer, aber nee, den, der kann nichts. So, der andere, der ist auch in die Weiten des Meeres abgedüst. So, der hinterlässt mal wieder ein schönes, kleines... Glücksamulett, die ich nicht mehr brauche. Die kann man noch verkaufen, glaube ich, bei Terry oder so. Wie ein Orangener Rubin sind hier mehrere Aber ich habe ja die ich habe ja die karte das wisst ihr ja die wachpostenkarte es gibt hier drei stück und die habe ich eigentlich ich dachte eigentlich dass das jetzt passt habe ich irgendwas falsch irgendwie keine ahnung man weiß ja nie Dann... Wo ist. Hallo, Leunkönig? Oh mein Gott, wir verrecken recken gleich. Bläh. Link, komm, beeil dich. Ich weiß echt nicht, ob ich das Herzteil habe. Kann sein, dass ich das Haar vielleicht auch nicht. Und es reicht nicht. Äh. Ja, toll ist ich wieder beim Boot. Ähm, hm. Wo könnte ich jetzt noch hingehen? Wo ist Eiler Bomber? Da gibt es nämlich auch noch irgendwie ein Herzteil. Eiler Bomber ist da. Da habe ich da habe ich das schon da geholt. Ist auf jeden Fall im Norden von Tantopia. Das kann man eigentlich recht gut verbinden, muss man sagen. Dann ja komm, das nutze ich einfach mal. Dann kann ich direkt das Ding abgeben. Da, da, da, da so so den Kram haben wir jetzt abgeschlossen und so, dann bin ich halt ein bisschen weiter weg vom von der Minitendo-Galerie, ist ja egal schwimmen kann Link ja trotzdem Jetzt können wir, ja, acht neue Bilder haben wir, aber davon müssten wir eigentlich nur sechs abgeben können. Und dann haben wir dann Tantopia komplett, bis halt auf das Lichtbild von Foto, diesem diesen Waisen, den der erschienen ist, als wir auf der c insel waren. Ihr erinnert, euch, ihr erinnert euch wahrscheinlich noch. So, du bist wahrscheinlich fertig mit deinem Auftrag, das ist schön. Danke, danke, danke, dass du die neuen Figuren aufgestellt hast. Hier, nimm den mal. Okay, den hast du schon. War das einer von denen, die du hast? So, kein Problem. Nee, warte, den hat er ja, hat er gemeint. Oder was, das? Ich weiß nicht ist schon angenehm wenn man so viele herzteile sammeln kann einfach mal aber ich werde natürlich auch mit euch die ganzen schatzkarten absuchen wo, wo natürlich auch äh, zu herzteile gehören das darf man nicht vergessen es gibt auch herzteile aber nicht allzu viele würde ich sagen die hast du schon okay den hast du aber sicherlich noch nicht. Alter, oh, oh mein Gott, der freut sich wieder total megamäßig. Dumm. Kein Problem, mein Freund. Ähm, den, hast, den hast du, glaube ich, oder? Der hat jetzt, glaube ich, alle drei, oder? Ja, ich glaube, der hat alle drei, ja. Okay, dann können wir die alle löschen. Tantopia haben wir somit eigentlich bis halt auf die legendären Lichtbilder perfekt abgeschlossen. Ich glaube, es gibt. Gibt es auf Tantopia noch irgendwas? Ja, es gibt glaube ich noch ein Herzteil von der Schatzkarte. Haben wir die schon geborgen? Das müsste Schatzkarte 31 sein. Ne, haben wir noch nicht. Das heißt, wir können uns hier noch ein Herzteil holen. werde ich auch noch direkt nutzen ja ja ist alles okay das uns werden wir schon sammeln keine sorge gut allein kann ich schwer aber jetzt erstmal den ganzen anderen geilen kram sammeln so, und hier irgendwo müsste sich dann der schatz verstecken da ist er so ich hoffe mal klappt das ja da -da. Sollten jetzt eigentlich auch schon wieder ein Herzteil voll, äh, voll haben. Ein Herzteil voll haben, ein Herzcontainer voll haben. Noch drei Herzen fehlen. Keine Ahnung, wie viele davon noch im Wasser zu finden sind, aber ich glaube bestimmt noch ein oder zwei Stück. Na, nein, bleib stehen. Ich will von dir Pulpo kaufen. Von dir brauche ich nämlich ein paar. Da -da -da. Und das ist nicht schön günstig. Ich glaube, ein Item werde ich, werd ich nicht sammeln. Und zwar gibt, also wir, wenn wir 30 Punkte sammeln, kriegen wir ja die Webkarte von äh, Terry. Das Problem ist, ähm, da kriegen wir irgendwie einen Rabatt drauf oder so. Aber es gibt noch mal eine zweite ähm, besondere Karte, die bei 60 Punkten zu kriegen ist. Und sagen wir so, ich habe darauf keinen Bock. Das bringt uns eh nichts. Man kann da nur Rabatte kriegen hier bei Terry. Aber bei Terry müssen wir eh nichts mehr kaufen. So, wir machen, oh, komm, wir machen jetzt noch die Webkarte voll. Futter werden wir eh nie mehr wieder brauchen. So. Oh, oh sie haben drei Punkte gesammelt. Damit sind sie jetzt VIP-Kunde. Jeder VIP-Kunde hält ein großartiges Geschenk. Ihr Geschenk wird ihnen zu einem Briefkasten in ihrer Nähe geschickt. Es kann aber ein wenig dauern. Bitte seien sie geduldig. So. Bye. Ich glaube hier, es wird direkt bei Tantopia sein. Also wir können es, glaube ich, schon bei Tantopia Ja. Nee, doch noch nicht. Okay, dann gehen wir eben... Was Was war das? Was war das? Ich weiß es nicht. Ui. Also, das habe ich nur ruhig. Keine Ahnung, was das jetzt für ein Geräusch war. Ich habe absolut keine Ahnung. Egal, wir werden jetzt. Ähm ich glaube, direkt im Norden war Eiler Bomber. Wenn ich mich nicht irre. Da müsste Eiler Bomber liegen. Und da sollte es noch ein Herzteil geben an Land. Insofern ich das nicht schon habe, es kann sein, dass ich das auch habe. Also nagelt mich da nicht drauf fest. Es kann sein, dass ich da falsch liege. Dann so, hier bei dem kleinen Typen und bei einem Händler sogar und da ist auch ja da ist es schon total wahrscheinlich dass irgendwie was angekommen ist und irgendwo müssen wir jetzt ein oh da war ich anscheinend schon drin oder was guten Abend ich habe Post für Sie ich schau ja ich schau trotzdem mal rein hier bei Eiler Bomber ich begrüße Sie zu unserem fest vielen Dank dass Sie eingekauft haben so, jeder unserer vip Kunden erhält als bes äh, besonderen besondere Bonus einen low schein der in allen wenn viel angültig ist. Ja, keine Ahnung, was er uns genau bringt, irgendwie Rabatte oder sowas. Aber ich glaube, man hätte es nicht ähm, mit den verschiedenen Sachen kombinieren können. Ich hebe jetzt einfach mal alle Steine hoch, weil man soll in irgend unter irgendeinem Stein so ein was sein. Ich glaube, es war wirklich der große Stein, aber ich Geh nochmal sicher. Es kann sein, dass ich falsch fliege. Weil dann kann ich das eh ausschließen, wenn hier nichts ist. So. Und an sich brauchen wir echt nicht mehr viel Geld. Wir brauchen halt noch. Was waren es? 705 Schubine für den ähm, Emanuel Kopffer. Und, das war's eigentlich, wir brauchen dann nur noch Geld für was anderes. Äh, was? Was soll das? Kann ich da nicht einfach vorbeifliegen? Aha. Tricks. Wow, das hat sich gelohnt für einen Zehner, Leute. Hat auch nicht gereicht, schade. Was ist hier? ganz viel Kram, der aber nicht so wirklich nice ist. So, ich schaue jetzt dennoch mal da rein und gucke, ob es wirklich nicht noch einen da gibt. Weil dann habe ich das komischerweise nicht von meiner Liste gestrichen. Ich weiß, also ja, man sieht ja, dass ich da schon mal war, aber habe ich da echt einen Herzteil geholt? Ich bin nämlich ein bisschen verwundert. Oh, hier war ich, aber hier war... Hier hier kam ich nicht weiter, glaube ich, wegen irgendwas. Ich weiß aber nicht wieso. So, ich muss einen von euch so ins Auge schlagen, damit ich euch dann hier drauflegen kann. So, und dann kann ich durch die Tür. Ich glaube, ich hatte keinen Bock, das zu machen, oder so, wegen irgendeinem Grund. Ich weiß aber nicht. Die Tour auf den Raum kenne ich noch nicht. Ich weiß, wir waren schon mal in einem ähnlichen Teil, aber mehr und nicht. Okay, man muss hier langsam lang gehen. Am besten ganz, ganz vorsichtig. Also das machen wir aber auf jeden Fall jetzt noch ein paar. Ich weiß gar nicht, wie lange es ist. Das? Ich glaube, gerade schon recht lange. Jetzt aber oh Link, Mensch, der Part ist jetzt fast eine halbe Stunde lang, aber egal. Wir haben auch viel geschafft, das muss man halt auch bedenken. Wir haben einige neue Sachen gesammelt. So, die Flammen gehen aus. Wir gehen jetzt hier langsam lang, dass wir nicht wieder verbrennen. Das wäre ganz nice. Gibt es hier vielleicht noch. Ja, Herzen gibt es hier. Ich hätte. Ich hätte lieber irgendwie sowas wie. Ja. Mana gesehen. Äh, was? Was, was soll ich hier machen? Die Gegner besiegen, aber was sollte mir das bringen? Ach, ich soll die da reinwerfen irgendwie. Wir ja, kommen schon. Ah, sie sind so weit weg, schade. Da, da, da. Er kommt. Er kommt näher. Oh er ist sogar fast reingefallen, schade. Über mich verarschen das Ding ist nicht reingekommen. Ist er jetzt tot oder was? Ah oh, ne, kommt neuer. Zum Glück. Wobei ich glaube man muss die auch nur eh nur einmal aus aus äh, einmal aktivieren. So. Au. So. Aktiviert. Und dich auch noch hier. Okay, was? Muss ich da jetzt selber rein um oder? Ne, ist ja aktiviert. Das ist ja... Man sieht ja voll Lava. Hier ist aber. Ich muss irgendwie den, den da reinkriegen, aber das wird schwer. Muss man halt, glaube ich, werfen. Vielleicht auch noch. Es geht doch. Passt. Und die Flammen gehen aus. So. Ging ja eigentlich recht einfach, muss man sagen. So. Dum dum, dum, dum, dum, oh yeah. Und ein weiteres Herzteil. Dann habe ich das nicht umsonst nicht abge abgehakt. Dum. So, gehen wir noch schön wieder an die Oberfläche. Da haben wir wir haben heute wie viele wie viele Herzteile haben wir Ich glaube, wir haben wirklich heute sechs, sieben Herzteile geholt. Das ist schon einiges. Aber es kommen noch nervige Herzteile, das sage ich euch. Aber, ja Leute, das sehen wir dann im nächsten Part von der Legend of Zelda Wind Waker HD. Wir sind erstmal für heute fertig und ich sage bis dann, schau, euer Rocky.